Ja, herzlich willkommen liebe Teilnehmer des letzten Online-Grundschutztages vom BSI. Ich begrüße Sie heute einmal ganz kurz noch von unserer wunderschönen Dachterrasse hier inmitten der Innenstadt von Braunschweig, nämlich auf dem Dach des Firmengebäudes der Firma Predex. Fünf Tage ist es her, wo wir uns gemeinsam beim BSI Grundschutztag getroffen haben und Ich habe einfach die letzten fünf Tage noch mal für mich Revue passieren lassen und möchte mit diesem Video auch noch mal mein persönliches Feedback Ihnen in einer persönlichen Videobotschaft entgegenbringen. Von den Zahlen her können wir sagen, es war der größte Grundschutztag, den wir jemals durchgeführt haben und den glaube ich auch das BSI jemals durchgeführt hat. Wir hatten 3000 Anmeldungen, wir hatten durchgängig 1200 Teilnehmer im Stream und Sie waren im Durchschnitt 80 Minuten durchgängig bei unseren Themen dabei. Der Grundschutztag war auch für uns eine neue Herausforderung, eine neue Erfahrung. Und mein persönliches Feedback ist und Fazit ist, der Grundschutztag ist nur so erfolgreich geworden, dank Ihnen, dank Ihnen als Teilnehmer. Denn durch Ihre lebendige Diskussion im Chat, durch Ihre vielen Fragen, die Sie an die Referenten gestellt haben, haben Sie ein virtuelles Format äh, lebendig gestaltet. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ähm, ich glaube, wir waren mit dem richtigen Format und mit dem richtigen Thema äh, zur richtigen Zeit äh, präsent. Äh, das bestätigt uns Ihre Teilnahme, das bestätigt uns auch Ihr Feedback. Und das zeigt mir und das zeigt uns, dass das Thema Informationssicherheit in den Unternehmen immer einen, einen immer größeren Stellenwert erlangt. Und da möchte ich Sie einfach auffordern, bleiben Sie an dem Thema dran. Drängen Sie äh, bei den verantwortlichen Stellen auf die Einhaltung der Informationssicherheit. Vernetzen Sie sich weiterhin. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter auf das Thema. Bleiben Sie auch mit uns, wie Sie es in den letzten Tagen gemacht haben, in Kontakt. Äh, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns Mails, geben Sie uns Feedback, äh, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Denn nur dann können wir nachhaltig die Informationssicherheit in den Unternehmen etablieren und sie auch für die Zukunft fit gestalten. Abschließend bleibt mir zu sagen, wir haben viel Erfahrung aus dem Grundschutztag mitgenommen, wir haben viele Ideen von Ihnen aufgenommen und wie zugesagt werden wir in den nächsten drei Monaten auch eine Podcast-Serie starten. Die ersten, den ersten Podcast wollen wir mit unserem Donald Ortmann, der den Social Engineering Beitrag gebracht hat, durchführen. Wir werden gemeinsam Kaminabende mit Ihnen veranstaltungen, indem wir einfach in eine Stunde lang in entspannter, gemütlicher Atmosphäre äh, per Video mit Ihnen über interessante Themen, neue Entwicklungen im Rahmen der Informationssicherheit berichten und diskutieren. Seien Sie gern dabei, Sie sind jetzt schon herzlich eingeladen. Wenn Sie dieses Video jetzt sehen, haben Sie auch unser Recap-Mail zum ersten Online-Grundschutztag bereits erhalten. In diesem finden Sie alle wichtigen Informationen nochmal rund um den Abschluss des Grundschutztages. Wo bekommen Sie Ihr Teilnehmerzertifikat her? Wann sind denn die Präsentationen beim BSI online? Alle Informationen zum Grundschutztag finden Sie jetzt in dieser E-Mail. Ich sage nochmal ganz vielen Dank für Ihre tolle, rege Teilnahme. Ich freue mich schon auf die nächsten Grundschutztage mit Ihnen. Ich freue mich auf... Den Kontakt und auf die tollen Gespräche in Zukunft mit Ihnen. Mir bleibt nur noch mal zu sagen, vielen Dank und bis hoffentlich bald. Jaron Ron Kneffel. Ciao.